Wie kann Rohkost meine Gesundheit verbessern? Wenn wir von Gesundheit sprechen, wenn jemand sagt, dass du keine Beschwerden hast, heißt das nicht, dass du gesund bist. Wenn du morgens aufwachst, fühlst du dich lebendig und munter oder nicht? Das englische Wort Gesundheit kommt von Ganzheit. Du musst ein gewisses Gefühl der Ganzheit haben, in Körper, Geist, Energie und grundsätzlich in der Art deines Daseins. Wenn all diese Dinge in Übereinstimmung sind, wenn du dann morgens aufwachst, fühlst du dich wie neu geboren. Wenn dir das passiert, dann heißt das, du bist gesund. Eine einfache Sache, die ihr alle tun könnt, ist, konsumiert 40 bis 50 Prozent eurer Nahrung einfach in ihrer rohen Form. Das bedeutet, sie lebt, es muss eine lebende Zelle sein. Das kann ein Gemüse sein, eine Frucht, Nüsse, das können Sprossen sein. Mindestens 40 bis 50 Prozent. Die Nahrung, die du isst, muss lebendig sein. Du isst tote Nahrung und möchtest leben? Das ist ein bisschen schwer machbar, denn dann musst du die Toten erwecken. Wenn du die Nahrung kochst, um die Nahrung zu verdauen, alle notwendigen Bestandteile für die Verdauung sind nicht im Körper allein. Die Nahrung bringt diese Enzyme ebenfalls. Wenn du die Nahrung kochst, zerstörst du diese Enzyme größtenteils. Entziehst du deinem Essen die Enzyme. Dann muss der Körper sich bemühen, diesen zerstörten Teil wiederherzustellen. Und erst dann kann er verdauen. Normalerweise, die eineinhalb Stunden nach dem Essen, neigt die Verdauung dazu, den Körper runterzuziehen. Danach langsam erholt er sich. Ist dir das mal aufgefallen? Also, Nahrung gibt Energie. Aber wir verarbeiten sie so, dass sie Energie nimmt in den ersten eineinhalb Stunden. Erst danach kommt sie langsam zurück. Aber egal, wie gut deine Verdauung funktioniert, trotzdem kannst du nie alle Enzyme wiederherstellen, die wir zerstört haben durch das Kochen. Nur zum Teil können wir das tun. Wenn dein Verdauungsprozess sehr stark ist und gut funktioniert, stellst du etwa 40 bis 50 Prozent von dem wieder her, was zerstört wurde. Wenn es eine etwas zaghafte Art der Verdauung ist, ist es viel weniger. Also wie auch immer, wenn du gekochte Nahrung isst, 50 bis 60 Prozent der Nahrung, die du isst, geht grundsätzlich verloren. Aber der Körper muss das trotzdem verarbeiten, und die Menge an Energie, die er verbraucht, das Ausmaß an Trauma, das er durchlebt, ist sehr groß. Erdnüsse, Palmzucker, Hirse. Nahrung bedeutet so manches für manche Leute, aber für den Körper ist es der Treibstoff. Wenn du die richtige Art Treibstoff reintust, wird der Körper auf gewisse Weise on sein. Wenn du den falschen Treibstoff reintust, irgendwie wird er es schaffen. Ich schreibe dir nicht vor, ist auf diese Weise, ist auf jene Weise. Experimentiere einfach und erkenne. In Ordnung? Experimentiere einfach und erkenne. Wenn du heute Abend essen gehst, anstatt welche Kochkost auch immer, ist einfach Früchte und erkenne, morgen früh wirst du keinen Wecker brauchen, du wirst vor dem Wecker aufwachen. Und du wirst erkennen, diese Augen werden nicht so und so verklebt sein. Du wachst auf, bist sofort heiter und aufmerksam. Die Leute wissen nicht, was es bedeutet, sich in absoluter Leichtigkeit zu befinden in ihrem Körper. 95% der Menschen wissen es nicht, bedauerlicherweise. Weil du den falschen Treibstoff verwendest. Du kannst diesen Körper halten wie eine Brise. Er geht dir einfach voraus. Du musst ihn nicht überall mit hinschleppen. Er sollte dir vorausschweben. Du kannst das erreichen, indem du einfach die richtige Art von Treibstoff reintust.